Boom! Hey Michael, danke dass du gekommen bist, aber ich gehe diesem Lärm schon auf den Grund, keine Sorge. Ich will dass du und Hopp euch voll und ganz auf die Arena-Challenge konzentrieren könnt. Euch fehlt nur noch der Orden von Roy, dem Drachentrainer. Aber Roy ist eine Nummer für sich. Er ist so stark, dass ich ihn, dass ich ihn als meinen Rivalen anerkenne. So, genug geredet. Ich muss jetzt diesem Lärm von eben auf den Grund gehen. Ich, den und der Unschlagbare, werde eure Zukunft mit allem verteidigen, was ich habe. Kaboom! Der gleiche Soundtrack wie immer. Das kam von der anderen Seite des Tunnels, das ist mein Schiffwort! Samptam! Wir sollten ihnen folgen! Wo sind wir denn hier? Eine Höhle? Ne, Route 9 Tunnel. Warum hat das plötzlich alles gewackelt? Oder habe am Ende nur ich gewackelt? Nein, das kann nicht sein. ruft die beiden alle Paranoid schon. Na, was geht denn hier ab? Der Wahnsinn, wie das gerade gewackelt hat. Oh Gott, Delion? Ach, bin sieht ist wohl alles in Ordnung ist? Ist das etwa eben der Champ gewesen? Du weißt schon, dieser Mann mit dem Mantel, der von oben bis unten mit Logos übersattet ist. Heil nicht. Oh Gott, hier ist so viel Stau. Gott. Kurzer Tunnel, aber mir recht. Oh, nee, äh, hier, hopp. Hey, Michael. Ich bitte dich mit mir zu kämpfen. Äh, ich meine, hast du mitbekommen, was, was das passiert ist? Hier ist ein Lärm. Genau. Erst war doch dieser laute Rums. Und dann ist dieses rote Licht erschienen. Und dann, dann. Dann hat sich plötzlich ein wildes Pokémon, das zufällig in der Nähe war, Dynamaximiert. Hä? Hey, Was? Hier, schau dir die Schlagzeilen an. Ich kann es nicht lesen. Mautzinger hat sich einfach Dynamax? Da ist Delion, ist einfach der Coolste. Warum ging es doch nicht, Hopp? Mein Bruder und sein Glucka haben nicht lange gefackelt und das Dynamaximierte Pokémon auf der Stelle aus dem Verkehr gezogen. Da ist mir mal wieder bewusst geworden, wie stark mein Bruder wirklich ist. Wow. Ich muss mit ihm reden. Soweit ich weiß, sollte er beim Stadion von Claw City sein. Auf geht's. Ach, er will nicht kämpfen? Finde find ich besser so. F ich, so, kein Bock auf Federn diese Runde. Einfach durch. Ach, hier gibt's Trainer. Donnie Stärke steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Seid so gut umgestattet, mir äh, mich in einem Kampf davon zu überzeugen. Die? Warum wollen die noch kämpfen? Meine Güte. Man, ich will. Oh, Oh Gott, Da kriegt schon diesen Rotz in meinem, in meinem Hals. Oh, oh, oh, oh, oh, da muss ich schon kotzen, wenn ich dieses Pokémon sehe. Aber solange es mich nicht angreift, alles gut. Oh, ich dachte gerade. Das ist eigentlich eins der stärksten Pokémon, die es gibt. Die Weiterentwicklung zumindest. Und deshalb habe ich Angst vor dem P. Mortiport. Die Weiterentwicklung von... Äh, Fatality. Mortiport, ihr kennt das alle. Habt ihr alle im Trailer schon gesehen von dem Spiel. Das fies cool. Das werde ich auf jeden Fall ein Schwert dabei haben im Team. Das kann Pflanzenattacken. Äh... Why? Kann das Pflanzenattacken das Vieh? Gibt's da einen Grund? Okay, egal. So, weg mit dir. Weg vom Fenster. Pschum. Guck mal, dass wir nächste Folge dann schon den arena kampf schaffen. Gegen Roy. Mac. Kenne ich nicht, nie von gehört. Okay. Den Namen kann ich nicht von dem Vieh, aber das Vieh kenne ich. Okay. Ist aber nicht neu, das gab es nämlich schon seit Sonne und Mond, so war ich weiß. Dieses Äffchen. Und tschüss. Wie ich erwartet hatte, mein geschultes Auge kennt eben ein Talent, wenn es vor mir steht. Okay. Ein echter Gentleman versteht es, sein Leben zu bestreiten, ohne sich Feinde zu machen. Martin Grit ist mein ganzer Stolz. Neulich hat es beim Pokecamping eine Bege für mich gefunden. Ist das etwa ein Zeichen seiner Zutraulichkeit? Komm, uns gerne mal besuchen und spielen mit Pokémon. Okay, wir kommen mal ganz kurz rein. Bei Cornelia. Mautzinger, Mauzinger, Mauzinger. Da ist ein alola mauzi Was macht er? Und ein normales Mauzi. Nintendo ist ja total prächtig. Dankeschön. Hier, ja, ein Alola-Mauzi. Cool. So. War der einzige Trainer? Okay, super. Dann auflach! Klaus City. Übrigens, ähm, die ganzen Haltestellen hier, die werden wir gar nicht mehr benutzen. Deshalb, bin ich überlegen, ob ich die jetzt schon alle vorlese. Ach, ich weiß nicht, soll ich die überhaupt vorlesen? Gibt es bestimmt wahrscheinlich nur, wenn höchstens eine TM oder ein normales Item oder so. Ich denke nicht, dass es hier irgendwas Besonderes gibt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vorlesen soll. Die ganzen Texte von den ganzen Bahnhöfen. Ich dachte, da kommt man später noch zu. Hey, hier drüben! Oh, Sanja ist auch da. Hallo, Michael. Gute Arbeit von dir und deinem Glurak Delion. Ihr habt dieses dynamax pokémon ja im Handumdrehen auf die Bretter geschickt. Tja, wir sind eben einfach unschlagbar. Aber es gibt Wichteres zu besprechen, Sanja. Kannst du mir sagen, was hier vor sich geht? <lacht> Gute Frage. Das war da dieses rote Licht und dann hat sich plötzlich ein Pokémon-Dainon maximiert, obwohl eigentlich gar keine Energiequelle in der Nähe war. Aber wie kann das sein? Das wüsste ich selbst gerne. Wir müssen wohl damit rechnen, dass dieses rote Licht jederzeit wieder auftauchen könnte. Exakt und um diesen Moment zu berechnen, braucht es eine Wissenschaftlerin der Extraklasse. O Oma, was machst du denn hier? Ich wurde von Liga-Präsident Rose herbestellt. Er war mir Fragen befragen dazu gestellt, was all das mit dem Max phänomen zu tun haben könnte. Äh, und ist dabei was Hilfreiches rausgekommen? Das musst du ihn fragen, oder besser gesagt, seine Assistentin. Für den Niger-Präsidenten dreht sich alles nur um die Energieversorgung Galas. Alles andere überlässt er seiner Assistentin. Aber eins steht fest: wir brauchen mehr Daten. Deswegen möchte ich dich bitten, zu der Sache weitere Nachforschungen anzustellen, Sarnia. Immerhin kennst du dich von uns allen am besten mit der finsteren Nacht aus. Moment! Willst du etwa damit sagen, dieses rote Licht ist in Wirklichkeit die finstere Nacht? Hm, ich frage mich, ob wir auch irgendwie helfen können. Vielleicht mit dem Kampf oder so. Klar können wir das. Danke, ich weiß euren Eifer sehr zu schätzen, aber ich wünsche mir von euch gerade nur eins. Ich will, dass ihr mir das allerbeste Finale aller Zeiten liefert. Und im Gegenzug sorge ich dafür, dass hier im Gala auch in Zukunft Frieden herrscht. Geh knack, Bruder, er hat dich vertraut, ja. Du bist nicht Deli und die Unschlagbare. Oma, es gibt ja etwas, was ich genau untersuchen möchte. Hörst du mir dabei? Aber schau doch, Sanja. Dann bis bald. Besteht ja jetzt erstmal die Arena-Challenge? Ich rechne jetzt fest damit, euch beim Champ Cup zu sehen. Yeah. Gut, konzentriert. Gut, konzentrieren wir uns auf unsere eigene Mission. Für mich heißt das, Ness zu besiegen. Aber du machst dich jetzt erstmal zum Klaus-Stadion, oder, Maike? Roy solltest du keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Ja, ich hab ne schon besiegt. Du bist wirklich langsam. Vorher warst du vor mir, aber jetzt nicht mehr. So, da oben soll er sein. Der letzte Arena-Leiter. Und das geht schon heute los, meine Freunde. Ich hoffe, ihr seid alle gehypt. Wir gehen nochmal kurz rein. Was wird die Arena-Challenge? Die letzte. Die waren wir schon heute anfangen. Höchstwahrscheinlich, denke ich mal, dass wir heute schon die Arena machen. Heißt nicht, ob wir die schaffen. Ich denke mal nicht, aber man weiß ja nie. Spieß anscheinend kurz. Äh, Als ich weiter, Also, stimmt. Als ich erweitert. Stimmt. Da war ja was. Du, da, da, da, Nichts Besonderes, nur leider, das ist etwas dumm. Ja, passt schon. Braucht nichts. Wir können aber unsere Sachen verkaufen. Upsala, sorry für diesen kleinen Kerl, aber ich habe auf jeden Fall jetzt alle Items verkauft. Wir haben jetzt die Hälfte Geld. Mehr. Äh, kann man uns laber, aber ja, das ist sie, die letzte Arena. Stimmt. Es geht nun los. Yeah. Oh yeah. Wir haben schon mit allen geredet, soweit ich weiß, deshalb ignoriere ich jetzt erstmal alle. Oder? Habe ich das? Ich weiß es gar nicht habe ich mit euch geredet? Hm, ich glaube schon, ich glaube schon. Ich werde es nicht noch mal gegen die reden, weil mit den reden, weil ich glaube, ich habe schon mit dir geredet. Ja, habe schon mit dir geredet. Ich habe schon das einem gegeben. Alles klar. Dann let's go. Die Arena Challenge nähert sich langsam aber sicher ihrem Ende. Also, die Arena Challenge nähert sich langsam aber ihrem aber sicher. Also Sorry, ich, ich bin dumm. Die Arena-Challenge nähert sich langsam, aber sicher ihrem Ende. Du bist weit gekommen. Der Arena-Leiter von Claw City ist Drachenprofi Roy. Bist du bereit für seine arena mission Und ob! Dann bitte ich dich zunächst in der Umkleide, in deine Uniform zu schlüpfen. Okay. So, und dann gibt es bald in Score City unser neues Outfit. Das ist nämlich die letzte Boutique dann, unser unsere letzte City, bei der wir noch nicht waren. Die ist dann aber eher post-game stuff, deshalb dann aber noch nicht. Diese Unform, die Sohn vom Trägst zeugt von all den Siegen, die du schon errungen hast. Ich kann deinen Kampfgeist deutlich spüren. So und jetzt begib dich bitte ins Stadion. Äh, ich meine natürlich zur Schatzkammer. Die anderen arena -Tra Trainer warten auch schon auf dich. Was da geht's nicht lang? Äh, okay. Dann hört halt in die Schatzkammer. Ich dachte, es geht in die Burg rein. Tch. Was hab ich denn gedacht? Wow, lädt aber lange. Ich dachte gerade... <lacht> mal sehen, wie viele Challenger sind noch im Rennen? Wow, nicht mal 10. Also gut, Michael, ich erkläre dir jetzt meine Arena-Mission. Bereit? Ich habe meine Stimme geändert, aber ich glaube, das ist auch so okay. Die Regeln sind leicht und schnell erklärt. Da musst nur drei von mir höchstpersönlich ausgebildete Arena-Trainer besiegen. Das ist alles... Ach ja, noch etwas. Ihr werdet in Doppelkämpfen gegeneinander treten. Die Arena-Challenge hat es ganz schön in sich, findest du nicht? Da halten auch nur sehr wenige Arena-Challenger so lange durch wie du. Und genau deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Zeig mir alle Tricks, die du auf Lager hast. Aber genug geredet. Der erste arena äh, trainer wird dich jetzt gegenübertreten. Na los, Raphael, trau dich. Ja, genau ich bin's, der da vorne stand. Vor fünf Sekunden bin schon zur Stelle. Er hat mich zwei Dinge gelehrt. Zum einen die Stärke von Drachen-Pokémon und zum anderen, dass man das Kampffeld zu seinem Vorteil nutzen muss, wenn man sich diese Stärke zunutze machen will. Oh, ich wollte zwar noch schnell wechseln. Schade. Aber naja, dann wird wohl Zwarlock vorne sein. wie Kämpfe also. eine Liga. <lacht> Mal gucken, ob wir es heute sogar schon schaffen. Zwei von hintereinander. Rena? What? Krass ist das, ey. Okay, das sind seine einzigen Pokémänner. machen wir so. Und durch. Mache ich mit einem Kopf noch normalen. Ach, ich will eigentlich Swallow wechseln. Hm. Piu, bam. Ach, -Gott schläft noch. Und Pelipper natürlich auch. Wow, Aber er ist zurückgeschreckt. Hm -mh. Hm -mh, nein. Nein. Drachenputz ist So, dann schießen wir schießen den nochmal ab und wir wechseln mit Zwollock zu Silenbriem. Das ist, glaube ich, unser zweitstärkstes Pokémon. Als unser stärkstes ist Intellion. Macht ja Sinn, ne? Yeah. Sorry dafür. Ähm, ist down. <lacht> nice. Nur noch Beliebbar. Und zwoller kriegen cool. cool. <lacht> Rückenwind, was macht das? Uh, okay, <lacht> cool. Uh, ich versuche mal, abhören, weil ich weiß auch nicht, ob das was macht, ob das was bringt. Psychokinese das ist glaube ich mittlerweile unsere stärkste Attacke. Bitte hat er kein 2H2O Absorber. Naja, nee, da nicht uh, macht sogar viel, sehr viel. Oh, aber darf anfangen. Oh, oh zurück ich Psychogenies und juhu ein von vier haben wir schon mal kursi level up auch kursi auf kurs du kriegst was Doppelkämpfe gehen richtig ab aber man braucht dafür eine ganze menge Rips. genauso erwarte ich das von einem trainer der sich bisher durchgeschlagen hat und zwei girls kommen noch hier kommt unser zweiter Trainer, Lorraine. Äh, ich darf mich frei rumbewegen, das ist nett. Okay. Bei einem Doppelkampf kommt es darauf an, zu verstehen, welche Rolle die jeweiligen Pokémon des Gegners im Kampf erfüllen. Okay wäre aber echt zick würden wir in dieser Folge schon den letzten Ritter zu kriegen klein kriegen das wäre doch geil und zwei Feuer Pokémon ich weiß nicht warum Voluna da ist Voluna ist definitiv kein Drache und hat auch definitiv keine Drachen Poke äh, äh, Attacken ne nee Voluna hat definitiv keine Feuer äh, keine Das ähm, schon ist der Typ Feuer aber keine keine Drachen Attacken das wäre mir komplett neu Ah, lass uns tauschen. Ähm, lass uns erstmal. Weil das ist ja definitiv Wasser. Äh, Feuer. Sorry, ich, ich verwirre mich gerade selbst. Das Ding ist Feuer, sieht man doch. Deshalb wird das sehr aktiv. Oder auch nicht. Ist wahrscheinlich Gestein oder so. Ich habe es verwechselt. Ja Super. Was machst du? Oh, das ist eine Verbrennung. Oh nee, bist du ekelhaft. Panzerfalle, ey. Kannst du mal den Rotz aufhören hier? Gehen mir nicht auf den Sock, ey. So, wohl nur noch schon mal weg. Piu. Nice, nice. Talon kriegt ein Level Up. Super. Ist ja nicht schon OP genug, das Vieh. Und BAM, Tortonator is dead as well. Haha. kriegt ein Level Up. Super. Suppi. Suppidi. Das Wetter ist unberechenbar. Aber noch viel unberechenbarer ist der Ausgang eines Kampfs. Ja. Fantastische Leistung. Genau das habe ich von einem Trainer erwartet, der sich Steam Orden erkämpft hat. So, jetzt fehlt nur noch eine Trainerin. Und jetzt ist es Zeit für den krönenden Abschluss. Nummer 3, Siopan. Da müssen wir erstmal unsere Pokémänner heilen. Äh, so. Habe ich einen Feuerheiler? Ja. Nett. Okay, let's go. In einem Doppelkampf kann man beide Pokémon mit voller Kraft zuschlagen lassen. Oder man gibt einem von ihnen eine unterstützende Rolle. Sehen wir mal, was für eine Strategie du verfolgst. Okay. Ich glaube, wir schaffen es echt noch heute. Rex Blizzard und Mederas. Oh, Rex Blizzard ist ein mega cooles Pokémon. Hat sogar... Ein Hat das ein Lied bekommen? In XY? Ich glaube schon. Oh, Hagel. Aber ich kann besser nur empfehlen, so im Team zu haben. Ist ein sehr gutes Pokémon, sehr cool. <lacht> da darfst gerne Silenbriem ran. <lacht> Kampfgebrüll, ey, haben wir auch hier mit dem brotz Da schwächt er mich erstmal. Nee. Nicht solche Attacken, ey, das ist doch ekelhaft. Ekelhaft, ey. Zack, guck Und ich muss nießen. Lol. Aha, Roffel XD, lustig. Nein, nicht, okay. Egal. Ja. Ähm. Du, du, du, du, du, du. Zack. Zack, so, Bester. Deine Tage haben sich gezählt. <lacht> Nein, er nicht. Oh oh. Das kriegst du zurück. Das war sogar ein Volltreffer. Es geht zurück, wenn ich angreifen darf. Kacke. Zeiguck genüß. Und dead. You are dead. Not big surprise. <lacht> oh, creamy level up. Geil. Aua uns, Aua. Oh, Kacke. Ähm, lass uns Aqua-Durchstoß setzen. Ich will jetzt, dass auf jeden Fall in dieser Runde stirbt. Komme, wat, wolle. Oh, das hat hätte angegriffen. Ich bin so dumm. Nein, nicht, nicht, bloß nicht aroma oh, cool. Dann raste ich aber aus hier. Wir dürfen zuerst angreifen. Gut. Bam! So, und jetzt machst du noch den Rest, den im Nein! Nein! 9. Oh, ich lebe noch, okay. Und dead! So, bitte lass mich noch heilen. Roy, bitte. Bitte, Roy, lass mich jetzt noch schnell heilen. Wenn Pokémon und Trainer an einem Strang ziehen, wirken sie ungeahnte Kräfte in sich. Eine reife Leistung gegen einen talentierten Trainer wie dich, kämpfen zu dürfen, war mir eine große Ehre. Großartig, Maike! Ganz wie erwartet, dass die Arena-Mission gemeint hat, bravo! Dann ist es jetzt an der Zeit, dass du dich gegen mich beweist. Auf ins Stadion! Ach, jetzt gehen wir natürlich wieder zurück ins Stadion! Ah ja, klar, habe ich gewusst! Natürlich! Ups, nein, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht! Wir wollen heilen! Wir wollen siegen und wir wollen heilen! Aber nicht so laut! Ähm, äh, so, Hypertrank für dich! und Übertrank für dich jetzt ran an den Speck unser letzter Orden Da die Ecke wollen wir auch auffüllen das machen wir heute noch let's go hype hype hype gelassen und Nutella Werbung Hintergrund <lacht> oder Marmelade das gerechnet du der erste Challenger bist der es so weit geschafft hat muss schick gesagt sein aber wenn der so viel auf dich hält, wundert es mich nicht, dass du es so weit gebracht hast. Und du denkst also, du kannst ihn und besiegen? Dafür musst du erstmal mich, seinen größten Rivalen, klein kriegen. Ich werde dir auf die Harte zu zeigen, worauf du dich da eingelassen hast. Ich kontrolliere übrigens nicht nur das Wetter, sondern bestehe auch auf einen Doppelkampf. Damit will ich herausfinden, wie gut du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Also dann, los geht's. Okay, ich wusste er war Doppelkampf. Oh, Leute, let's go! Dummte, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, brr kann nichts gegen was tut Epic, tut Level up. tut tut noch noch lebt? Oh, der Samsturm, der Samsturm, der Samsturm! Nein! Sanaconda, ist das ein ähm, Dings Pokémon? Ich hab den Namen vergessen, egal. Ich glaube, es ist ein Special Pokémon. Aber ich setz noch nicht ein, ich setz noch nicht meine Dings-Attacke, meine ähm, Giga-Dermin-Attacke ein. Erst wenn er noch, äh, äh,. eins oder zwei Pokémon da stehen hat. Okay, wenn er noch ein Pokémon da stehen hat. Dein letztes. Ich will nämlich ein besonderes Volk zeigen. Ah, Donnerschlag. Aua. So jetzt down mit dir. Tschüss, Bartz. wir sind so OP. Die sind so krass OP. Yo, wie viele Level ups? Was Regentanz? Äh, wa wa warum willst du Regentanz? ja alles okay bei dir? Uh. Nein, danke. Das ist eine Attacke, die lernt man eigentlich ganz am Anfang, aber okay. <lacht> so Level ups, Level ups, Level ups, Level ups. Nice. Und dein letztes Pokémon, bitte irgendwas Krasses, wo ich auch mal eine Challenge Ist So einfach hier. Wenn nee, nein, ein Pokémon kann man keine Combo hinlegen, aber zum Gewinnen reicht's allemal. <lacht> Dualodon! Die Giga deiner du das existiert ja, du Chinese. Weht ihre Winde, mein du wird jedem aus dem Steuer du Oh oh. Der du ein Hochhaus! Okay, der war vielleicht ein wenig zu offensive, leider für den Job. Aber ein Hochhaus! Ein Apartment! <lacht> so, Giga im Brie, wir wollen jetzt alle sehen! Let's go! Boing, boing! Yeah! Ist das die Giga Nee, oder? Warum ist es kein Giga Dynamax? Sag mir nicht, dass es auch wieder sowas, das musst du bei einem Raid gefangen haben, damit Giga Dynamax kann. Das wäre das wäre lächerlich. Aber ich bin ziemlich sicher, dass so nicht die Form aussieht. Die Giga Dynamax Form. Das ist die gleich normale Form hier nicht. Oder? Ich weiß es gerade echt nicht. Das ist das die gleich normale Form? Wie sonst auch immer. Ich sehe keinen Unterschied. Oh, Kack. weiß nicht, warum es nicht angezeigt wird. Äh, ja. Hm, super, da ich mich informieren müssen. Nein, sieben sie War das jetzt die richtige, die Giga-Dynamics-Form? Ich werde es euch, ähm, wissen lassen. Im Thumbnail, falls da angezeigt wird, dass Giga deiner Next Ähm, ja, ich würde sagen, Kursi! Kursi, ich habe dich ganz solid, Komm mal hierher. Das ist ein wichtiger Kampf. Und ich will, dass du dabei bist in diesem wichtigen Kampf. Wow, wow, wow, wow, Setz nur deine stärksten Attacken ein. Juwelenkraft! Und gewonnen! BOOM! BOOM! BOOM! Da crasht's! Das war's! Der Kampf ist vorbei! sehr es eigentlich, weil gebe ich ein, eine erstklassige Figur ab. Zeit für ein Selfie, würde ich sagen. Okay. Gib mir den letzten Norden. Sofort! Das war ein harter Kampf, aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich, als hätten sich die Wolken aufgetan. Jetzt herrscht nichts als Sonnenschein. Ha! Von wegen! Glaub mir kein Wort! Erinnerst du dich, wie ich geprallt habe, dass ich den uns für alle bin? Und wenn schon, das nützt mir auch nichts, wenn du mich besiegst. Meine pokémon nicht haben uns hier gegenüber ganz schön hochnäsig verhalten. Ja, nimm das als Zeichen eines Sieges. Das ist der Drachenorden. Jetzt alle Orden der Galerie Region. um Dinger herauszufordern, musst du aber noch das Turnier nach der Arena Challenge gewinnen. Und das meine ich ganz wortwörtlich. Du musst dieses Turnier einfach gewinnen, klar. Sonst wäre mein hier gegen dich bedeutungslos Okay. Ich habe alle Orden. Wie krass. Jetzt, wo du alle Orden gesammelt hast, erwartet dich als nächstes der Champ Cup. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Hey, Maike. Ich will dich nicht lange aufhalten, aber ich hätte noch was vergessen. Erstens wollte ich dir ein Zeichen meines Respekts noch die TM99 geben. Sind enthält die Attacke Breitseite. Breitseite? Sagt mir gerade gar nichts. Der Anwender schwingt heftig seinen robusten Schweif, um damit gegnerische Pokémon anzugreifen und ihren Angriffswert zu senken. Okay. Und zweitens wollte ich dir die Uniform der drachenarena Arena Trainer schenken. Die kriegen nur echte Gewinnertypen wie du und ich. Dankeschön. Hiermit hast du Challenger Maike mit der Trikot Nummer 1 die Arena-Challenge abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt kannst du deine Stärke beim Champ-Kampf unter Beweis stellen. Und du, Rai, musst mir, nun deine, musst mir nun deine Stärke zeigen, meine ich natürlich. Aha, da ist er endlich, den uns kleiner Bruder. Ich nehme deine Herausforderung an und ich werde dich ordentlich in die Mangel nehmen. Nach diesem Kampf wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das Handtuch zu werfen und die Arena-Challenge aufzugeben. Aufgeben kommt nicht für mich in die Frage. Ich habe jede Menge herumexperimentiert und mit Stärker, als du je zuvor vorstellen konntest. Ich werde euch alle besiegen. Roy, Michael und natürlich auch meinen Bruder, einfach jeden von euch. Mach's gut, Maike. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Aber ich rate dir vorher, fleißig in der Tuzone zu trainieren. Warum? Das ist die Arena Challenge abgeschlossen. Gibt weiterhin alles, Maike. Das werde ich. Ich hab deinen Kampf im Fernsehen gesehen, Hammer! Mannenskampf. Ich sag immer noch das gleiche. Hm, okay. Mann, Balduin. Und was Neues? Was treu sieht so wie dir? Hm. Typ Stahl, ja, okay. Sag nichts Neues. Okay. Hm. Aber ich würde sagen, damit war es mit dieser Folge von Pokémon Schild. Was hier passiert, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Schild. Haut rein!